Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schild. Ich habe mich jetzt fürs erste, sagen wir es mal so, dazu entschieden, Zwarlock rauszutun und Sommer Center reinzutun. Ich werde erstmal gucken, wie sich Sommer Center spielt und mit wem ich ihn wirklich austauschen kann. Und ich kann auch damit leben, Zwarlock oder Houtini fürs erste nicht drin zu haben. Aber ich dachte mir so, weil normal äh, Normaltyp ist und Houtini hat Pflanzenattacken, zumindest eine, dachte ich mir erstmal, ich tue erst zum einen erstmal Zwarlock raus und gucke erstmal vor allem. Wie, sag mal, sein eigentlich so drauf ist und ich merke, das könnte es eigentlich auch in der Stelle tun. Und ich habe ihn dem Schild nochmal zurückgegeben, denn ich glaube, mit dem Schild kann er sich dann am Anfang des Kampfes zu seiner wahren Form entwickeln, äh, entwickeln, äh, verwandeln. So wie Proto Grodon und so. Hab, was, hätten denn den auf dich? Soll ich dich hinbringen? Äh, gerne. Oh. Hey, süßen. Na? Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles ist wieder in Ordnung, hörst du? Du kannst dich selbst unter Kontrolle halten. Ich glaube auch nicht. Immerhin bist du der Held, der die Gala-Region -Gala gerettet hat. Wow, du hast dich tatsächlich beruhigt. Fantastisch. Ich wusste, dass du es schaffst. Du liebst ein bisschen, Hopp. Du siehst ziemlich durch den Wind aus. Oh, hi. Da seid ihr ja. Äh, gut möglich. Ich war so damit beschäftigt, das Saschen zu beruhigen, dass ich es, dass ich alles andere vergessen habe. Unglaublich, dass du einfach allein losgestürzt bist, um den legendären Helden zu besänftigen. Es sieht glücklich aus. Ja, finde ich auch. Es war aber echt kein Zuckerschlecken, sage ich dir. Was? Echt jetzt? Ist das ein Ernst? Was will Saschen von dir? Ich glaube, es hat meine Talente als Trainer anerkannt und es möchte Teil meines Teams werden. Wirklich, das ist ja großartig. Also, wenn du es wirklich ernst meinst. Sascha, ich weiß nicht, was du da tust, aber jedem das halt, ne? Mal sehen. Was los? Mit dem Pokéball will der mich eigentlich verarschen. Das regt mich gerade auf. Falls du nicht wisst, was in der letzten Folge passiert ist. Ich wollte nämlich, er äh, wollte nämlich, mal, äh, die ganze Zeit, die ganze Zeit mit einem Hyperball fangen. Und dann dachte ich mir am Ende, kack drauf, war Ball. dabei. Und seht ihr das? Der, der Pokéball, der schwebt einfach nur in der Luft rum und seine Hand ist einfach so in so einer Animation stecken geblieben. Gerushtes Game. Ich muss schon sagen, jetzt feiert es echt unglaublich. Ich kann selbst noch nicht glauben, ganz glauben, was da eben passiert ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dank all dem ein neues Kapitel beginnen kann. Mike, ich habe eine Bitte an dich. Denk jetzt bloß nicht, dass ich Betis nachahmen will, aber.. Würdest du bitte noch einmal gegen mich kämpfen? Hier, wo alles angefangen hat. Im Schlummerwald. Ja, genau so gucke ich auch gerade. Lustlos, kein Bock. Ja, okay. Michael, bei diesem Kampf halten wir uns kein bisschen zurück, okay? Bis es weit. Dann lass uns Das ist der letzte Hauptkampf? Ich bezweifle es. <lacht> Würdest du bitte noch mal gegen mich kämpfen? Boah, jetzt gibt da an mit Zwollock. Ach komm, halt zum Maul. Ich will Sommer Center halt im Team haben. Also dann los geht's, Maike. Keine falsche Zurückhaltung. Es gibt so viele Pokémon, die man im Team haben will, aber. <lacht> Vielleicht in den nächsten Gen. ich ähm. Eigentlich haben wir mal Stahlattacken, by the way. ohne unlicht Ja, die haben wir auch mit. Dings. Ja, ähm. ja komm, greif einfach an. Was ist am stärksten? Gigantenstoß. Haben wir aber auch nur fünf mal Das ist mal ein. Bam. Hätten wir den rostigen Schild nicht, wäre es ein ganz normales Hammer Center. Ohne Form. Was nicht heißt, dass das Pokémon schlecht ist. Ist halt nur nicht ganz so stark dann. Weil hiermit nimmt es nämlich auch den Typ Stahl an. Mit dem Item. Ohne Item ist es nur Kampf. Das ist bei Saschan ähnlich. so. Saschan ist nämlich Typ Fee. Warum auch immer. Ähm, aber ja, mit dem Item, mit dem Schwert wird dann Saschan Typ Stahl oder kampf stahl kampf? ich weiß gar nicht mehr ich glaube kampf ich weiß nicht mehr egal nicht wichtig wir schützen nicht kaputt zwalock Ein volltreffer okay, me level up. Jetzt kriegst du noch keine level ups aber das ist dann nun mal so Von manchen wo muss man sich halt einfach verabschieden, aber zwar ist für mich Innerlich immer noch im Team Ich kann ja die Pokémon-Box benutzen, wenn ich will Mein Antrieb im Leben war es immer zu meinem Bruder aufzusehen, doch jetzt, wo er nicht lange der Champ ist, fehlt mir ein klares Ziel Uff Dann, sieh auf mich auf <lacht> Keine Ahnung Hey, Lieberlo, willst du noch mal meinen Tropfen sehen oder vielleicht meinen Finger? Beides darfst du gerne haben Freunde für immer. sie ein Britz Eagle. Du und Sanya geht zielstrebig euren Weg. Und ich? Ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie stehen geblieben bin. Oh. Ey, das ist richtig depressiv, der Typ. Theo, don't be sad, bro. It's fine. It's fine, bro. It's fine. Everything is okay. Ein Volltreffer. Das finde ich doch schön. Oh, nicht Relax. So, was soll ich denn gegen Relax so machen? Oh, das tut weh. Jetzt kann zwollek das einmal nicht gegen Relax kämpfen. So, dann habe ich zusammen mit dir und Ness die Pokémon gerettet. Da habe ich begriffen, dass ich anderen Leuten helfen kann. <lacht> naja, nicht wichtig. Zwollock denkt an uns. Und wir denken an Zwollock. Und es gibt uns die Kraft. Nur nicht Intellion. Aber komm, Intellion kriegt es trotzdem hin. Wow, passt schon. Wird schon reichen, denke ich. Ja. Nur jetzt muss ich eine Runde auswahl äh, äh, abwarten. Aussetzen. Was auch mal Oh, nicht mehr Level ab. Obwohl ich kann wechseln? Nee, egal. Was was Ach, verflixt. Aber es macht trotzdem Spaß, gegen dich zu kämpfen. Oh. Anspannung. Lichtschild. Naja. Präzisionsschuss und das Ding sollte. Oh, das sollte noch überleben, glaube ich. Oh ja, aber wie ist das überlebt? Kacke. Kacke! Das macht zu viel. Wir ja, haben nichts. Ich habe keine Heilitems geholt. Wow! Geil! Zwei Hypertränke, damit werde ich aber bestimmt Sieger sein. Lol. Aber das passt schon! Angeberei, uff! Ey, das geht aber gar nicht, ich bin viel besser als du! So. Ach, mein Gentellion, natürlich, jedes Pummel fällt drauf rein. Na oh ja, sagen wir jetzt gestärkt sind, wir treffen. Nice! Angeberei ist echt Lotto, so gesehen. Hit or miss. Entweder machst du was Gutes raus, oder du schießt dir ins eigene Bein. Deshalb würde ich Angeberei niemals erlernen lassen. Nicht mehr verwirrt. Siehst du, ich bin nicht mehr verwirrt und bin Angriff boost. Und down. Nein. Also noch ein Highlight Ich hoffe mal nicht. Nein, hat also er nicht. Gut. Und dead. Haben noch zwei pokémon oder bin mir gerade nicht sicher aber auf jeden fall noch muss ich aufpassen den talion und kursi level up ja Sashian. da tun wir noch mal Sommercenter sender rein oder ich will einerseits äh, einen kampf das einzige gefühlskraft sag ich dir aber geht's doch so oder äh, ja genau Weiß nicht, es ist zwar irgendwie peinlich, aber ich bin froh, dass es nicht mit mir geht. Gut, dann kann man lachen oder weinen, so viel man will, aber ich werde definitiv mein Mess geben. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich habe das nicht gelesen können. Ging zu schnell weg. Kühnes Schwert. Angriff steigt. Aber mein, mein wackeres Schild. Deshalb Verteidigung steigt. Oh yeah, oh, das wird episch hier. Dieser letzte Punkt, man, okay. Gigantenstoß. Nahkampf, oh. Oh. Wieso ist Saschan sehr effektiv gegen mich? Bin ich zumindest effektiv gegen Saschan, dann wäre es ja noch okay. Aber wenn ich nicht effektiv gegen Saschan bin, dann ist unfair. Dann ist es richtig unfair. Denn ist Sachian, überlegen. Aber richtig. Was? Nicht? Okay, Saschan, mein OP-Girl. Äh, ähm, verdammt. Äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, was mache ich jetzt? Ne, ich wollte ja nicht anfangen, oder? Ne, ich sterbe jetzt. Ich hätte mich heilen sollen. Ich bin dumm. Aber Connor kann zumindest jetzt das Ganze hier schnell beenden. Ey, ich find da mittlerweile echt nicht mehr so geil. Oh Gott, hätte ich doch Pokémon Schwert gekauft. Oh. Nein, ach bin ich dumm, das kann doch Stromstoß. Ach verdammte Kacke, ey. Oh nein, jetzt macht mich sein letztes Pokémon noch down. Kosi, das ist unsere einzige Hoffnung. Sonst können wir kaum Schaden zufügen. Los Kosi. Ja, das war's. Wir sind am Arsch. Dann verloren. GG. Nein, ja, natürlich nicht. Aber es sieht nicht mehr so gut aus für uns. Aber Silebrim hat Beulenhelm. Das könnte uns sehr, sehr nützlich sein. Ich würde sagen, ich was am meisten Schaden macht von allen Attacken, die ich habe. Oh, och nee, dein Ernst? Ich lebe noch. Mit einem KP. Halt durch, Maike um zu beeindrucken. Oh, hast mich beeindruckt, Girl. Und Bam, gut gemacht, Silbriem. Ich bin stolz auf dich. God, damn. Dank dir und meinem Bruder werde ich immer stärker. Ich schulde euch wohl was. Verstehe aber nicht, warum du die Links erst jetzt bekommen. Nicht schon noch vor dem Champ. Naja. Der allerbeste Champ hat wieder zugeschlagen. Du hast echt gut drauf, Michael. Äh, ich fühle trotzdem, auch wenn das, ich jetzt verloren habe, ich fühle mich trotzdem gut. Und weißt du warum? Ich habe einen neuen Traum gefunden, den ich verwirklichen will. Ich möchte jemand werden, der überall auf der Welt Pokémon hilft, die in Not sind. Ich. Ich möchte ein Pokémon-Professor werden. Was? Der Gedanke kam mir, ja, als wir von Stadion zu Stadion gehetzt sind, um die wild Pokémon wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich weiß, dass ich noch große Will Wissenslücken in Sachen Pokémon habe und an Erfahrung mangelt es mir auch und meine Noten, die passen eigentlich auch nicht so. Doch ab jetzt werde ich mich mächtig ins Zeug legen und büffeln, bis mir der Kopf raucht. Eines Tages werde ich mich dann zu einem Pro Professor gemausert haben, auf den Sania und du stolz sein könnt.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 Aber hör mal, Hopp! Was hältst du davon, bei mir im Labor als Assistentin zu fangen? Was? Ich habe alle möglichen Bücher, und Dokumente über Pokémon. Einfach perfekt für jemanden, der Pokémon-Professor werden will. Außerdem könnte ich dir so auf deinem Weg mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also ich fände es gut, dann würde mich nicht mehr mich nicht nerven, um einen Kampf zu fragen. Da brauche ich nicht lange zu überlegen und ob ich das will. Aber kannst du mich überhaupt gebrauchen? Was für eine Frage? Zumal ich ja jetzt jemanden mehr habe, der mir zur Hand geht, auf dich war das jede Menge Arbeit. Moment mal, du suchst also bloß jemanden, der dir Arbeit abnimmt. Naja, mir soll es recht sein. Ich werde dich nicht enttäuschen und dich auch nicht, Maike. Was ist hier? Karte von Hopp Applaus, Applaus. Oha, Oha, wahrscheinlich eine Fabel auf der Kampf und welch ein rührender Wortwechsel. Oha, Oha. Oh um mein Haar, hätte ich euch Tränchen vergossen. Schwerthold und Schildrich Und Ness? Und du auch, Bruderherz? Was soll ihr denn alle hier? Kein Grund, gleich so einen Aufstand zu machen, junge Frau. Wir sind neu hergekommen, Maike die Ehre zu erweisen. Die beiden wollen sich partout nicht davon abbringen lassen, sich persönlich zu entschuldigen. Und ich bin quasi nur hier, um auf die beiden aufzupassen. Immerhin sind sie ja Nachkommen des alten Königshauses von Gala. Wie es aussieht, habt ihr echt saubere Arbeit geleistet, während ich im Rose Tower damit beschäftigt war, das Chaos zu beseitigen, das der Präsident hinterlassen hatte. Bruderherz, du kannst dir gar nicht vorstellen, was die zweite angestellt haben. Überall waren sie Pokémon, haben sie Pokémon zur deiner Maximierung gezwungen. Das hättest du mal sehen sollen. Und wir bereuen unsere Daten zutiefst. Aus Buch und Egoismus haben wir in Kauf genommen, dass unschuldige Pokémon verletzt werden. Nichtsdestotrotz hat Maike unsere hochmütige Haut gerettet. Deine Großmütigkeit ist größer als deiner, Max. Du wärst selbst als Königin geeigneter als wir. Jetzt geht das schon wieder los. Wann begreift die zwei endlich, dass Sascha und Samazenta die wahren Könige sind? Nein, nein, und nochmal, nein! Wenn wir das Zepter schon aus der Hand geben müssen, dann zumindest an Maike. Hm, je genau ich dich betrachte, desto mehr spüre ich, wie dich eine Aura der Berühmtheit umgibt. Die beiden haben zwar eine Schraube locker, aber irgendwie scheinen sie dich ins Herz geschlossen zu haben, Maike. Ich bin einfach so nett und so Geisteswort äh, willenswert. Nee, das meine ich nicht. Ich bin einfach so bezaubernd. Oh, schon so spät. Wir würden gerne noch verweilen, doch wir müssen aufbrechen. Herr, wohin? Auf uns wartet ein großer Spielroutenlauf. Spießroutenlauf, bei dem wir uns bei allen Leuten entschuldigen, die durch unsere Daten online erfahren mussten. In diesem Sinne, Ade! wer hat euch erlaubt, einfach so abzuhauen? Hopp! Ja, was ist? Ich habe deinen Kampf gegen Champ Michael mitverfolgt. Du bist unheimlich stark geworden. Um mein Haar hätte ich Glura rausgelassen und selbst mitgekämpft. Déjà-vu? Es freut mich sehr, dass du jetzt eine Bestimmung gefunden hast. Und du musst wissen, dass du meine volle Unterstützung hast. Aber das sage ich jetzt nicht bloß, weil ich dein großer Bruder bin. Nein, das sage ich auch dein Rivale. Danke, Bruderherz. Oh, wow, ein Lob von denen wird man wahrscheinlich nicht alle Tage. Da ist es nur zu verständlich, dass auch dir mal die Worte fehlen hab. Ach, hör schon auf, Sanja. <lacht> also dann, Kids, machen wir uns auf den Rückweg. Oh ja, das ist die Gelegenheit für ein Wettrennen bis zum Waldrand. Los geht's. Oh, deja vu. Das ist zu den Anfängen. Aber damit warst du wohl damit auf der After Story und dann geht's los mit dem Tower. ja yep. Ende. Huh? Doch das Abenteuer ist damit noch lange nicht zu Ende. Durchforste die Gala-Region nach neuen Pokémon und du sie dir alle. In Score City gibt es zudem den Kampfturm und ein Turnier. Wartet auf neue Herausforderer. Genau, den Kampfturm, da wollen wir hin. Und Spookedex mache ich einen Offscreen irgendwann. Stell dein Können unter Beweis und misst dich mit stärkeren Gegnern als je zuvor. Und die äh, neuen Pokémon, die wir dann in diesem Let's Play nicht sehen, die werde ich dann irgendwann in einem extra Video zeigen. Damit ihr alle, die nur mein Let's Play gucken, <lacht> äh, ja, noch alle Pokémon sehen werdet. Und verdammt, ich weiß halt echt nicht, ob ich Sama Center behalten will oder auch wieder rein tue. Das weiß ich echt noch nicht. Ah oh, ja. Wie schön. So, wir haben noch einfach Zeit. Das heißt, wir können jetzt schon anfangen mit... Aber wir haben gar kein Ziel mehr oben links, deshalb ist die Karte so leer. Hier oben. Der Kampfturm. Da können wir uns jetzt hin teleportieren. Und da geht's nun weiter in den nächsten Folgen. Im Rose Tower, der jetzt ein Kampfturm ist. Und bevor wir das machen, äh, gibt es ja. Äh, ich habe mich falsch hingeportet. Die würde mich ja erstmal heilen. Okay, Mama, so ja das passt denke ich einmal kurz und dann fangen wir schon mal an mit dem Kampfturm ein Kampf oder so mama aber ich bin echt am überlegen sammeln Senta sogar rauszutun ich bin echt nicht echt nicht überzeugt von dem leider auch wenn ich ihn sehr mag so ist es nicht mhm. So. Ich bin gespannt, wie das aufgebaut ist in diesem Spiel. Kampfturm. Interessante Musik. Was gibt es denn hier so? Kaffee. Aha. Ein Buch. Ach, Buch. Apropos Buch. Wir haben doch Sanias Buch bekommen. Können wir das lesen? Die Professorin sagt immer, dies ist weder die rechte Zeit noch der rechte Ort dafür. Was? Hä? Okay. War halt nicht. Ich kämpfe Tag aus Tag ein, um Schritt für Schritt im Rang aufzusteigen. Okay. Oh, Typ 0 gibt es hier. Warum gibt es hier eine Ultrabestie? Warte, ist Typ 0 überhaupt Ultrabestie? No. Nein? Okay. Elektrizität ist aktiviert. Das sollte die Stromrechnung reduzieren. No. Hm, dir das kann wohl erst, wenn Typ 0 sich entwickelt. Ah, hallo Chem Michael. Lass mich dir noch einmal ganz herzlich zu seinem Sieg gratulieren. Zu diesem Anlass möchte ich dir das seltene Pokémon Typ 0 schenken. Äh, danke. Habe ich jetzt das da erhalten? Was neben mir steht? Ah ja, Typ 0 kann sich entwickeln. Ach, und diese Discs gehören auch noch dazu. Mehrere des. hat Hat die sich erstmal entwickelt, ein ändert es einen Typ, je nachdem welche Dis du ihm zum Tragen gibt. Echt? Wusste ich gar nicht. No. Doch doch. Tch. Kämpfe gegen Trainer aus aller Welt sind eine nervenaufreibende Angelegenheit. Da solltest du dir im Kampf um verschiedene Strategien aneignen. Alles im Tisch. Dylan hat den Roster zum Kampf dann und funktioniert und ist nun sogar dessen Eigentümer. Selbst nach seiner Zeit als amtierender Champ liegt ihm weiterhin viel daran, jeden stärker zu machen. Diese Leidenschaft ist bewundernswert. Mhm. Hier komm Champ, willst du etwas kaufen? Etwas kaufen? Oh. Alles klar. Gut. Ähm, doch, wir können gerne was verkaufen. Da haben wir in unserem Schatz... Äh... Ja, okay, lass mal Noch nicht. Egal. Reicht. Ähm, wir müssen zuerst ja reden. Was ist das hier eigentlich? Da, lass uns erst mal hier gucken In Rangkämpfen kannst du gegen Pokémon-Trainer aus aller Welt kämpfen. An Rangkämpfen teilnehmen. Kämpfen im Spielmenü erst versus und anschließend Kampfstangen aus, um an Rangkämpfen teilzunehmen. Trainiere deine Fähigkeiten im Kampf nie und schnell dich der Herausforderung. Nee, ist nicht so meins. Möchtest du dir eines meiner Kampfteams ausleihen? Nein, das nicht. warum sollte ich? Du bist tatsächlich zum schelm aufgestiegen. Reife Leistung, ich muss schon sagen. Dann, dann hast du jetzt die fantastische Möglichkeit, Pokémon, die Level 100 erreicht haben, mir mir ein spezial training absolvieren zu lassen. Welches deiner Pokémon soll mein Super- äh Ich hab kein Level 100er. Äh... Hm. Hier gibt's also das Level 100er- den Level 100er-Battle wieder. Das kennt man ja schon. Wir kommen im Kampfturm. Woran... Wonach steht dir der Sinn? Kämpfen, Erklärung anhören. Erklärung. Wie der Name vermuten lässt, ist der Kampf dann eine Einrichtung, in der du kämpfen kannst. Daher kannst du auf dieselben Regeln Zugriff zurückgreifen wie bei ein kämpfen. Für gewonnene Kämpfe gibt es Belohnungen wie GP und Sonderbonbons. Wenn du keine Zeit zum Trainieren hast, kannst du auch mit einem Leitchen aus antreten. Nee, ich habe gar keinen Bock zu trainieren. Willkommen im GP laden, wir können euch helfen. Ah ja, hier gibt es also die OP-Attacken, äh, Attacken, äh, Items. Weiß zwar nicht, was davon das krasseste ist. Aber ich denke mal, das hier, weil das am meisten kostet. Was bei Anfindung auf ein Pokémon, das zwei verschiedene Fähigkeiten haben kann, wird seine aktuelle Fähigkeit mit der anderen ausgewählt. sind wet haben wir schon. Hm, jetzt soll wir also nicht wegschmeißen. Hm. Der kann GP GP laden. Ach, es gibt noch mehr. Münze? Scheiße, ein angriff schneller, aber seine Verteidigung ist so langsam. Hä, wie dumm. Wer will denn sowas haben? Äh, was? Wie geht es, Typ 0? Ach, alles gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gucken uns einmal hier einen ganz normalen Kampf an. Oder nach den anderen Kampf. Kämpfen. Äh, Einzelkampf. Kann man leveln? Okay, warum? Äh, machen wir das hier. Drei Pokémon können wir auswählen. Nimm mal Intellion, Teleon, Sommercenter und Silenbrim sind glaube ich meine stärksten im Team. Jetzt sind wir ganz oben ins Kämpfen gegen random Leute oder wie? Ja, yeah, das steht alles, was du müssen musst. Hm. Hast du einfach keine Visitenkarte? Oh, jetzt kommt die Musik! Von Toby vor was ein geiles Pokémon. Was er da hat, das ist der beste Soundtrack im ganzen Spiel, finde ich. Oh, ich bin down. Aber das Dragon hätte ich auch gerne im Team gehabt. sie voll nice aus. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. <lacht> Ich weiß nicht, was ich gegen ihn machen soll. soll. Ich würde ehrlich gesagt den Soundtrack etwas deplatziert. Weil der hört sich so an, als wäre das wär irgendwie so ein Champ-Theme oder so. Und dann ist es nur für so einen langweiligen Kampf wie hier. Weißt du, was ich meine? Ein Volltreffer. Verdammt, Bollingham zählt trotzdem. <lacht> Ich glaube, ich verliere den Kampf. Aber Schlafrede ist eine echt OP-Attacke, ganz ehrlich. Da kannst du während du äh, Genesung eingesetzt hast und die Folge halt hast, einfach angreifen. Ja, komm, ich lasse mich kurz umbringen. Weil ich habe mich verkackt. Dann gucken wir uns noch die äh, Karte von Hopp an. Dann gucken wir uns den anderen Kampf an. Wir machen heute eine etwas längere Folge, weil warum nicht? Ist okay. Ich muss nämlich gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Weil. Ich, ich merke gerade, es gibt keine nächste Folge. Was soll in der nächsten Folge passieren? Ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles durch. Also so, so wirklich alles alles. Ich dachte, Kampf, im Kampftrum Kampf gibt es viel mehr, aber anscheinend ist er doch sehr langweilig und nicht so geil gestaltet wie in Platin. Was ein wenig enttäuschend ist, aber ist dann wohl so. Hm. Ich gucke mal, was die nächste Folge machen. Vielleicht dauert es auch bis zur nächsten Folge, weil die nächste Folge dann vielleicht irgendwie ähm, die Einträge in den pokédex sind oder so. Mal schauen. Ja, ich weiß, ich habe verloren. Ist mir eigentlich auch komplett egal, gerade. Dann habe ich halt verloren, wie juckt ja ja, passt schon. So, wir gucken nochmal hier nach. Also, hier ist für Level 100 Pokémon. Ich weiß nicht, was man hier jetzt noch machen kann. Ob das auch gleich ist wie früher. Was ma was mache ich hier eigentlich? Ich bin doch nur in der liga ähm, wo ist denn hop das von Hopp? Das <lacht> Hopp! Haha! Oh, was ein Smiley, der in seinem Namen geschrieben hat. Oh, wie cool. Machen wir auch noch mal ganz kurz die Pose. So, halt, stopp! Bevor ich diese Folge doch nochmal beende, gibt es ein paar Informationen. Und zwar ist hier tatsächlich das Ende vom Let's Play. In der nächsten Folge, die irgendwann... nächstes Jahr vielleicht kommt, werde ich dann euch den kompletten Pokédex zeigen. Den kann ich euch jetzt zeigen. Ich werde den ganzen Pokédex jetzt nämlich demnächst vollfüllen. Und dann werde ich euch alle Pokémon vorlesen, die ganzen Pokédex-Einträge, meine Meinung dazu. Und ich werde euch auf jeden Fall, ähm, bevor ich das mache, euch äh, noch ein extra Video zeigen mit den ganzen neuen äh, Pokémon aus Scala, die ich euch äh, in diesem Let's Play noch nicht zeigen konnte. Außerdem habe ich ja gesagt, vielleicht in der nächsten Folge eine extra folge macht wo ich äh, die Level 100 Pokémon nehme und dann hier ganz normal weiterkämpfe. Also man muss hier sich so ein Team nehmen oder hier bei dem wenn man selber 100 Level 100er Pokémon hat, die registrieren und dann hier kann man gegen kämpfen. Aber man kriegt dafür nur GP-Punkte und dann hat ihr schon gesehen, man kann damit irgendwelche Items kaufen. Ist, ich habe, ich habe das aufgenommen, aber es ist langweilig und ich denke, ich verwerf das. Ähm, ich hoffe, euch hat das Let's Play äh, gefallen. Das ist jetzt so die letzte normale Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann bitte lasst ein Like da, das würde mich sehr freuen. Ein Abo wäre auch ganz toll. Glocke aktivieren, damit ihr wisst, was als nächstes kommt. Es kommen ja noch viele weitere Let's Plays, unter anderem auch Pokémon. Und dann würde ich sagen, schönen Tag noch. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. das Let's Play vor allem, und dann würde ich sagen, haut rein. Und ciao, Leute.